Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender, heute mit dem Vokalchor aus Burgau unter der Leitung von Herrn Moderson Und wir singen zusammen, nun kommt der Heidenheiland Nummer 4 im Gesangbuch. Viel Freude, singen Sie mit! Und kehrt wieder zum Vater, fuhr hinunter zu der dem und wieder zum Gottes Stuhl. Dein Kleben glänzt fern und klar, die Nacht